Mist, es wird schon wieder Nacht. Ich muss mich beeilen. Sonst schaffe ich das nicht bis zur Dämmerung. Nee, bevor die Monster wieder kommen. Okay, ich schaffe das noch. Die Monster sollten mich nicht einholen können. Okay. Jetzt einfach die Items einsortieren und dann hat sich das... Okay, das sollte so passen. Der Rest ist für die Maschinen. Okay, das Eisen in den Macerator. Und den Staub packen wir einfach in den Pfannis rein. Das sollte jetzt über Nacht so gehen. Morgen sollte es schon wieder gehen. Nun ja, es ist immer wieder dasselbe. Du machst und machst und machst und bist immer wieder alleine. Weißt du, Kevin, bitte. Änder was. Sei nicht mehr so allein. Egal, ich schaff das schon. Ich werde jetzt einfach eine Nacht drüber schlafen und dann sollte das gehen. Obwohl, nein, es wird sich was ändern. Ich habe einen Plan. Der wird sich jetzt auch umgesetzt. Auf jeden Fall. Gut, umgezogen und in aller Frische. Das Mittelalter wartet auf mich. Wird schön. Gut. Das halt erwartet auf mich. Okay. Hier sind die entscheidenden Sachen. Ich werde alles hier lassen. Etwas Neues aufbauen. Neue Leute kennenlernen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe nur, dass es klappt. Okay. 9.182 nach Christus sind jetzt meine Eingabedaten. Bitte lieber Gott, lass es funktionieren. geschafft. Habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Alter. Der Teleporter war anders. Diese Teleportation war nicht so, wie ich sie erwartet habe. Egal. Ich hoffe mal, ich bin jetzt im Mittelalter. Von den Häusern sieht es aber so aus. Ich brauche einen Schlafplatz. Das komme ich hier nicht weit. Was ist da hinten? Eine Werkbank und eine Ruhe. Und ein Schild daneben vielleicht könnte das was bringen freies Grundstück dann lasse ich mich hier wohl nieder ähm, was haben wir hier drin okay ein Eisenschwert naja gebratenes Schweinefleisch gut ich habe Hunger und ein Kompass warum auch immer ich einen Kompass brauche gut dann nennen wir das hier mal um zeigen unregistered okay. Also, dafür, dass ich in die Vergangenheit gereist bin, scheint hier eine sehr neumodische Technologie zu sein. Ich werde mich hier mal eintragen. Hertion. Das sollte so klappen. Okay. Dann ist das hier wohl mein neues Leben. Ich schaue mich jetzt noch immer ein bisschen um. Okay. Sieht aber auch ganz nett hier aus. Ein Huhn. Ich habe Hunger. Es tut mir leid, Kumpel. Gut, Federn, Essen. Was mir auch auffällt, die Texturen sind anders. Hier werden komplett neue Bauwerke gebaut. Alles sieht anders aus. Um Gottes Willen. Nun ja, dann ist das hier wohl... ...mein neues Leben. Willkommen, Leute. Mein Name ist Serti und ich begrüße euch zu einem... Ganz, ganz neuen Projekt und ihr habt gesehen, es ist ein Roleplay-Projekt. Ja, genau, denn es ist Minecraft Medieval. Ihr seht, ich habe mir dafür extra einen wunderschönen neuen Skin gemacht. Das, ich finde den voll schön einfach. Ähm, ich habe ein bisschen die Änderung von den Haaren, von den, die Haarfarbe und die Augenfarbe ein bisschen meinen alten Skin, mein Kostüm orientiert und ich finde den mega geil. Also das ist sehr gute Arbeit. Auch dieses, also top, alles top. Und ja, wie der Name schon sagt, Minecraft Medieval. Wir sind im Mittelalter. Ihr solltet ja den Sneak Peek gesehen haben ähm, und auch die kleine Vorgeschichte. Das ist übrigens gerade off roleplay was ich hier gerade laber. Ähm, hier wird es jetzt ein bisschen Roleplay in Minecraft geben. Ähm, ich werde immer so am Anfang ein kleines bisschen Roleplay anfügen und danach wieder nochmal reden, so wie ich es jetzt in dieser Folge tue. Und werden wir uns jetzt über die Person erzählen und zwar bin ich ein einsamer Techniker, um... Oh, der hat Eisen gedroppt. Geil, das ist auch eigentlich voll selten. Also, ich bin ein einsamer Techniker aus der fiete Beast welt ähm, Und mich hat dieses Einzelleben einfach extrem angekotzt. Und deswegen habe ich mir eine Zeitmaschine gebaut, bin ins Mittelalter gereist, weil ich das Mittelalter also mein, mein Charakter das Mittelalter sehr schön findet. Ähm, und ja, jetzt bin ich hier und mal schauen, auf wen wir hier alles so treffen. Also, ich bin echt gespannt, wen wir hier alles kennenlernen. Ähm, dieses... Grundstück gehört jetzt alles mir, also soweit wie, also ich werde jetzt bald einfach mein Haus zu errichten, damit Leute auch hier in der Nähe bauen können und ich nicht diese ganze Fläche hier unten für mich erobere, das wäre nämlich auch scheiße. Und fürs Erste schauen wir jetzt immer in der ersten Folge einfach mal die Stadt an, wir werden jetzt mal nicht irgendwie direkt schon farmen gehen, darauf habe ich jetzt selber gar keinen Bock. Ähm, Soll ich mir einfach mal anschauen, was haben die Leute hier denn so alles gebaut. Es ist halt blöd, dass es das gerade Nacht ist, ich würde mir gerne ein Bett bauen, ich bin alleine auf dem Server. Vielleicht finde ich find hier jetzt irgendeinem Haus noch gerade schnell ein Bett, kann mich hier ein bisschen niederlegen. Ähm, wäre ganz geil, weil ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit von den Monstern gejagt werden. Das wäre sehr suboptimal. Ähm, und ja, ich. Eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen: Minecraft Medieval. Ähm, dafür gibt es. Oh, ist hier eine freie Essensstelle? Lol. It's locked with a magical spell, Alter. Oh! Ah, oh, nee, ich wollte schon sagen: Stimmt, das ist ein 1,7er Pack, ja, toll. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich hier meine Sachen verzaubern. Ähm, ne, also wir spielen auf der 1.8. Ich habe mich nur gerade gewundert, weil ich noch ein 1, 7er Texture Pack drin habe. Falls ihr übrigens fragt, was das ist, das ist das Osocraft Texture Pack. Ich fand das schon, ich finde das voll geil. Es hat so einen schönen medieval Look. Ähm, und deswegen habe ich das mal genommen. Ich muss noch kurz mein Mikrofon richten. So. So. Tut mir leid für die kleinen Störgeräusche. Das ist mein Mikro. Oh, Essen. Und ein Bett. Perfekt. Oder kann ich mich jetzt mal schlafen legen? Lol. Nein! <lacht> mein Minecraft ist gecrashed! Habe ich bin schlafen gelegt? Aber oh, what the fuck? Äh, yo, Leute, wir sehen uns nach dem kleinen Cut wieder. So, Leute, ich bin jetzt mal wieder drauf. Oh, lol. Erstmal die krassen FPS-Einbrüche. 70 FPS, okay. 100, okay, perfekt. Ähm, ich habe mir dieses Projekt. Das ist auch mal ein bisschen. Mein okay, World Saved. Ähm, ich habe mir dieses Projekt. Oh, lol. Alter, was ist denn hier los? Warum habe ich gerade so eine kranken Frame-Einbrüche? Alter! Okay, jetzt sollte ich wieder gehen. Ähm, keine Ahnung, also, warum auch immer mein Minecraft gerade gecrashed ist. Wollte mich gerade umschauen. Jetzt ist es Nacht, jetzt will ich mich doch nicht mehr umschauen. Ähm, ich hör mir mal das hier oben an. Das scheint auch sehr interessant zu sein. Das ist schon eine kleine Art. Lol. Mein minecraft hat gestartet. Geil. Ohne es zu drücken. Und es zu wollen. ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, ich werde erstmal instant sterben. Oh, lol. Ah, Herzen. Alter, Herzen. Alter, Herzen. die Fresse. In die Fresse. An die Fresse. fuck. Alter, was war das gerade? Okay, ähm, ich ist halt jetzt irgendwie gerade ein bisschen, bisschen buggy bei meinem Computer. Interessant, also. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nein. Die Tür ist gesichert. Oh, fuck. Alter. <lacht> Mal, jetzt, wo ich jetzt die ganze Zeit flüchten muss. Darauf habe ich gar keinen Bock. Oh, fuck. Ja, was soll ich jetzt noch großer erzählen? Also, wir spielen mit, wir spielen jetzt so ein kleines bisschen Roleplay. Ähm. Und, ja, das war's eigentlich schon wieder. Ähm. Ist halt so, ich will mich jetzt mal ein bisschen, wie gesagt, schon alleine durch die ganzen Videos, sollte man merken, ich will mir jetzt ein bisschen mehr Mühe geben in meine Projekte. Und da ist so ein Roleplay eigentlich ganz geil. Ich werde mir jetzt auch gucken, wie ich mir so ein schönes Haus bauen kann. Und so weiter. Und ich hoffe, man, wann wird es Tag? Okay, gleich wird es Tag. Ähm. Ich werde glaube ich eine kleine extra große Folge machen ähm, und werde hier wahrscheinlich auch recht wenig schneiden, weil ich mir halt schon viel Mühe im Broadband geben muss. Ähm, aber trotzdem so eine kleine Sch Stellen werde ich auf jeden Fall rausstellen. Also ich werde jetzt aber nicht mehr so übertrieben schneiden äh, wie in den Videos davor, weil es wird für mich dann ein bisschen zu schwer, das hinzukriegen, weil die Pflicht für uns ist es, dass in der Woche zwei Video, zwei Medive Videos kommen müssen. Also, nicht jede Woche ein Video, sondern wirklich jede Woche zwei Videos. Dazwischen möchte ich ja auch noch meine anderen Videos bringen, meine Comedy-Videos. Und das schaffe ich so dann nicht, wenn ich mir zu viel Mühe hier reinstecke. Ich gebe mir schon mega viel Mühe in das Roleplay generell. Ähm, und ja, deswegen seid mir da ein bisschen, seid mir da bitte nicht zu böse. Und ja. Und ich glaube, ich schaue mir das einfach jetzt mal ein anderes Mal an und werde jetzt wirklich mal Farm gehen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich in die Farmwelt? <lacht> Scheiße. Ich glaube, ich hatte da auch Spider-Jockey. Tschüss. Hier ist Lava, okay. Ähm, also wie gesagt, Oso-Craft, habe ich ja schon erzählt. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen in die Farmwelt. Gehe noch mal ein bisschen, meine, mir so Spitzhacken und so alles so hin. Denn die Sache ist, man bekommt am Anfang, meiner Meinung nach, ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich habe direkt komplett Eisen Tools bekommen und so alles. Also, das war mir wirklich ein bisschen zu viel. Ähm, und deswegen habe ich halt ein paar Sachen weggeworfen und habe mir so die nötigsten Sachen genommen. Weiß nicht, sonst wirklich viel zu viel wurde. Oh, Reaper. Ähm, ja. Guck mal was. Also gab es einen Command dafür? Nee. nee. keine Ahnung. Ähm, dann. Muss ich einfach mal gucken. Dann schaue ich mich wirklich mal um. Muss mich gleich nochmal bei dem. äh, bei diesem Owner des Projektes äh, erkundigen, weil ich das gerade komplett vergessen habe. Ich wusste, dass es, glaube ich, dafür einen Command gab oder sowas. Oder dass man da hinten rein konnte oder so Keine Ahnung. Schauen wir jetzt nochmal ein bisschen um. Also, hier ist anscheinend das Haus vom Owner. So gut ich das weiß. Ihr seht ihr, hier, wird die riesige Sache, hier werden riesige Sachen gebaut. Hier ist auch so ein kleines schönes Haus. Gehe ich mal kurz rein. und Wieder raus. Ich werde jetzt mal nicht schlafen gehen. Ich habe Angst. Es wird gerade wieder ähm, Tag. Ja, dann warte ich noch so ein bisschen. Gucke mich noch mal ein bisschen um. Und dann beende ich die erste Folge schon mal wieder. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Hey, aber sieht schon geil aus hier. Also auch diese Bucht. Was ist da unten? Was ist das da? Da gehe ich mal runter. Lol. Hier ist einfach so ein riesiger Steinkasten unten. Ah, hier ist ein Eingang. Puh, what the fuck? Ja, davon wusste ich doch gar... Ach, ist das so ein Gefängnis? Ja, lol, das ist ein Gefängnis. Mit Monstern drin. Ja, lol. Ja, lol. Ja, leal. Ja, leal. Ja, leal. So, ist mal down. hier die öffnen? Nee, kann ich nicht. Schade. Ähm, um, glaub ich glaube, beende hier unten mal die Folge. Ähm, um, nee. Oh, Eis Ah, oh, fuck, ich habe kein Holz. Scheiße. Ich will den Tintenfisch. Komm, für dich, Elias. Ja. Geil. Oh. Ach ja, übrigens, ganz, ganz, ganz wichtig, bevor ich die Folge beende, ähm, um ich werde höchstwahrscheinlich ähm, eine Wildcard verlosen. Und zwar hat jeder YouTuber, der an diesem Projekt teilnimmt, ähm, eine Wildcard bekommen, die er dann halt an seine Zuschauer verlosen kann. Ich werde noch gucken, wie ich das mache. Ich werde das wahrscheinlich. Ich werde mir jetzt einfach mal diese nach der Folge hier überlegen, wie ich das jetzt machen werde. Ob es sie vielleicht doch einer bestimmten Person gebe oder ob ich daraus doch ein Gewinnspiel mache. Es ist, ich weiß, es ist mir noch nicht ganz klar. Ähm, um, deswegen ich schau einfach mal um, und in der zweiten Folge wird euch dann noch mal alles erklärt das sieht übrigens so vom Ober eigentlich voll geil aus, also das ist auch echt groß Top. dann rede ich jetzt mal zu meinem Grundstück und dann bin ich die erste Folge schon mal uh, die erste chaotische Folge uh, ich habe selber, ich, ich mache das hier gerade alles komplett äh, komplett frei ohne Text, die Ro das, Ro das Roleplay gerade eben auch ohne, ohne Text, deswegen ich bin ein selber ein bisschen verwirrt. Ich habe noch drei Fleisch, ich muss mich wirklich beeilen. Deswegen ähm, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich echt herzlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Und ich sage Ciao.